Guten Tag, mein Name ist Ulrich Schulter Ich bin Rechtsanwalt bei ILEX Rechtsanwälte. Wir haben 11.50 Uhr und damit akademische Mittagspause. Und ich treffe gleich hier hinter mir in Eiswerder Holger Quandt. Holger Quandt ist ähm, Mediator. Und es gibt ein Thema, das mich selber seit längerer Zeit bewegt, nämlich. Führt man Rechtsstreitigkeiten oder betreibt man Mediation? Viele sehen das als einen Gegensatz an. Entweder oder. Ich sehe das nicht als Gegensatz, sondern als eine sinnvolle Ergänzung an. Es gibt Konfliktsituationen, die eignen sich nicht für einen Rechtsstreit. Und es gibt Konfliktsituationen, die eignen sich nicht für die Mediation. Und insofern ist ein Mediator eine sinnvolle Ergänzung und ich freue mich besonders darauf, dass sich Holger Quandt ähm, als Mediator bereit erklärt hat, mit ihm, dass ich mit ihm mal über das Thema sprechen darf. Wie betreibt man sinnvollerweise Mediation? Wie macht er das? Was hat er für Konzepte? Bleiben Sie dran, gleich in diesem Video. Herr Quandt, liebe Herr lieber Holger, danke, dass ich bei euch sein darf. Du betreibst Mediation und auf deiner Webseite gibt es einen schönen Satz, der lautet, wer Recht hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Es gibt also einen Unterschied zwischen Rechtsberatung oder andere sagen auch dort, wo Rechtsberatung aufhört, fängt Mediation an oder umgekehrt. Ich habe Mediation immer als eine sinnvolle Ergänzung angesehen, weil es Bereiche gibt, da versagt jede Rechtsberatung. Wie siehst du das? Ja, es geht eigentlich nicht mal ums Versagen, ja. sondern es geht darum, dass es für mich zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen sind und ich finde den zeitlichen Ablauf, eine Mediation zu machen ja. und dann nachher eine Rechtsberatung zu haben, einen sehr, sehr guten Weg. Der bringt oft langlebigere Ergebnisse. Ja, ah ja. ja. und du sagst, dass du am Ende eines Konfliktes durch Mediation etwas bewirkt haben willst. Mhm. Ähm, wie kann man herausfinden oder es gibt Situationen, da ist die Interessenlage der Parteien eben so unterschiedlich und so finde fundamental gegensätzlich, dass es da eigentlich keine Lösung gibt, wie man auf den ersten Blick denkt, aber wie kannst du da trotzdem etwas bewirken, wenn die Interessenlage so unterschiedlich zwischen den Parteien ist? Das ist eben das Spannende an der Mediation, dass man vom Blick auf die Interessen und Positionen ja. durch die Mediation wegkommen kann. Und auf die Bedürfnisse, die mhm. dahinter liegen und die je nach Eskalationsstufe immer weniger gezeigt werden. Ja. Ich mache ja immer mehr dicht, wenn ja. ich mich bedroht fühle, wenn ich im Konflikt bin, wenn wir uns streiten, äh, desto mehr schotte ich mich ab. Ja. Ja. Und das kann die Mediation bewirken, dass sie es zulässt, dass beide Parteien gucken, was sind die eigentlichen Bedürfnisse dahinter, und was sind nur die Positionen, die ich einnehme, weil ich glaube, von da aus kann ich das Bedürfnis tatsächlich befriedigen oder durchsetzen. Man vielleicht sagen. Ja, ja, da passt vielleicht das auch meine nächste Frage ganz gut zu, denn es gibt ja Konfliktsituationen, da ist die vordergründig benannte Streitfrage gar nicht die Ursache des Konfliktes, sondern ja. dahinter stecken ganz andere Dinge, die man aber erst ermitteln muss, die man erst herausfinden muss. Ja. Und was kann Mediation dort erreichen oder wie geht man eigentlich vor um äh, so eine Situation, wo hinter einer Streitfrage etwas ganz anderes steckt, um das ja. sichtbar zu machen? Also das Vorgehen der Mediation ist so, dass man tatsächlich davon ausgeht, dass in der Vergangenheit Hürden aufgebaut sind, Stolpersteine liegen, die es jetzt unmöglich machen, zu einer Lösung zu kommen, wie immer der Konflikt ja. geratet ist. Und sich die anzugucken und den Blick von der möglichen, vielleicht sogar scheinbaren Lösung abzuwenden. Ja. Um dann nachher wie von, also das passiert in der Mediation erlebe ich das, ähm, wenn man von, von dieser Lösungsfixiertheit, übertreibe ich jetzt mal, runterkommt und sich anguckt, was behindert uns eigentlich und wo sind da die Gemeinsamkeiten im Streit. Die Leute sind ja im Streit miteinander verbunden, das vergessen sie sehr mhm. oft. Ähm, und wenn ich mir die angeguckt habe und geguckt habe, okay, wie können wir das gemeinsam aus dem Weg räumen, dafür gibt es unterschiedliche Methoden, ja. dann eröffnet sich dieser Weg für eine Lösung mit einmal wie von selbst. Also es fühlt sich so an, ist es natürlich nicht, es ist diese Vorbereitung. Ja. Und gibt es etwas, was Mediation aber auch nicht bewirken kann? Ja. Also wenn wir jetzt miteinander reden, ist ganz klar, da muss man auch mit umgehen, Mediation bringt keine Rechtssicherheit. Mhm. Das ist ganz wichtig, deswegen arbeite ich so gern mit Rechtsanwälten zusammen. Ähm, dafür sind die zuständig ja. und ähm, ich, mir ist es wirklich egal, wer Recht hat. Mir kommt es darauf an, wo wollen die Leute überhaupt hin? Mhm. Und nachher, um da Rechtssicherheit zu gewinnen, sollte man dann zum Anwalt, eventuell zum Notar, kommt auf den Fall halt an, auf jeden Fall gehen. Ja, na klar. Für unsere Zuschauer hm. wäre noch eine Frage sehr interessant, nämlich zu erfahren, wie Mediation auch bei gesellschaftsrechtlichen Auseinandersetzungen etwas bewirken kann. Also insbesondere, wenn es im Unternehmen kriselt, zwischen zwei Gesellschaftern, die sich verhakt haben und was man hm. dort eigentlich erreichen kann, um voranzukommen. Jetzt mache ich mal was, was ich in der Medi Mediation auch mache. Ich ja. komme ja aus der Kunstgeschichte ja. und ich arbeite viel mit Bildern. Ja. Ich arbeite auch manchmal mit Provokationen und mit anderen Methoden. Ja. Ich benutze jetzt mal ein Bild. Ähm, es gibt ja das rechtliche Korsett, ja. diesen Begriff. Und ein Unternehmen ist in diesem rechtlichen Korsett eingebunden. Das bedeutet, es gibt Halt. Es gibt Sicherheit, es begrenzt nach innen und nach außen. Mhm. Wenn sich das Unternehmen aber entwickeln will, dann ist das Korsett manchmal nicht mehr passend. Mhm. Und da ist es ganz sinnvoll, nicht unter Umständen sinnvoll, ja. nicht nur zum Juristen zu gehen, weil die, ihr Juristen, sage ich jetzt mal, seid gewohnt, das Korsett eng zu ziehen. Ja. Bei mir wird das aufgemacht, gelockert. Da, da können sich die neuen Möglichkeiten gesellschaftsrechtlich nicht rechtlich, sondern eigentlich in der Gesellschaft, wo will die Gesellschaft hin, die möchte etwas verändern, dann kommt es zu Konflikten in der ja, Regel. Okay. Jemand möchte ausscheiden, jemand möchte dazu und so weiter, die ganzen Fälle, M&A mhm. und so weiter. Und ich mache das auf, passe ein neues Korsett eventuell an bzw. frage die, was passt mhm. und dann gehen die zu dir oder zu jemandem anders und du ziehst das Korsett wieder eng, damit die Sicherheit da ja. ist. Nee, Mit diesen Bildern arbeitet man jetzt schon ja. so als Beispiel. Das kann ich bestätigen, denn es ist ja ganz häufig so, dass irgendwo in der Ersatzung vor zehn Jahren mal irgendwas formuliert wurde, ja. was sich längst überlebt hat ähm, und wo sich auch die Welt mittlerweile geändert hat. Das Unternehmen hat ganz andere Geschäftsfelder erschlossen und das äh, hat man dann nicht mehr angefasst, man hat es in die Schublade abgelegt, aber es passt nicht mehr. Es passt nicht mehr und dann ist die Frage, ist das juristisch, hm gehe ich dann nur juristisch ran? Welche Möglichkeiten gibt es, das juristisch zu ändern? Es trifft manchmal eben nicht den Kern, den die, den, die Gesellschaft da eigentlich verändert haben mhm. wollen. Und da könnten sie unter Umständen mit einer Mediation oder auch Konfliktberatung, das, muss, das variiert dann ja, ja. Ähm, bei jemandem gut aufgehoben sein und nachher dann zu einem Juristen wieder gehen. Ja, vielen Dank, liebe Holger. Sehr ähm, wir haben heute was erfahren über Mediation als Ergänzung zur Rechtsberatung oder umgekehrt. Ähm, das sind eben zwei Dinge, die man zusammen betrachten sollte. Und wir haben jetzt akademische Mittagspause. Vielen Dank. Ich danke fürs Gespräch und die Gelegenheit.